am Sonnabend in den Und da habe ich kurz heute entschlossen, ich fahre mal bis jetzt im Hintergrund zum Schiffshebewerk Niederfino. Wollte ich mir eigentlich schon vor Jahren angucken. Das Schiffshebewerk Niederfino. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sticht der von 1743 bis 1746 gebaute zweite Fino-Kanal an seine Belastungsgrenze. Deshalb wurde von der preußischen Regierung mit Gesetz vom 1. April 1905 der Bau vom Großschifffahrtsweg Berlin-Stettin beschlossen, der im September 1906 mit dem ersten Spatenstich begann beim, bei einem öffentlichen Wettbewerb für das Abstiegsbauwerk in Niederfino. Gingen zehn Entwürfe ein. Man beschloss jedoch im Oktober 1908 den Bau einer Schleusentreppe. Für eine einfache Schleuse ist die zu überwindende Höhe einfach zu groß. 1912 gab es einen zweiten Wettbewerb. Als Gewinner ging der Entwurf von Beuschelt und Co. in Grünberg hervor. Schiffshebewerk mit gleicharmigen Waagebalken. -wa Der Plan wurde wegen des Ersten Weltkriegs erstmal zu den Akten gelegt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Planungen für das Hebewerk wieder aufgenommen. Es wurden die Entwürfe von 1906, 1912 und 1914 zusammengefasst, untersucht und weitere Entwicklungen wurden eingearbeitet. Man entschloss sich für den Bau eines Gegengewichtshebewerks. Dieses wurde in den Jahren 1927 bis 1934 gebaut. Heute ist das Schiffshebewerk für Schubverbände zu kurz, sodass die Einheiten getrennt werden müssen. Es ist heute jährlich mit ca. 11.000 Schiffen an seine Kapazitätsgrenze angelangt weswegen 1997 der Neubau eines größeren Hebewerks beschlossen wurde. Im Herbst 2006 begannen die Arbeiten dafür. Die erste Durchfahrt sollte planmäßig 2017 stattfinden, das alte Hebewerk aber noch bis mindestens 2025 in Betrieb bleiben. Wie aber inzwischen bei allen größeren Bauten in Deutschland ist es auch hier so. Mitte 2018 wurde dann eine Fertigstellung für eventuell 2019 geplant. Die Kosten lagen bei 300 Millionen Euro. Im Januar 2020 wurde dann als Termin 2021 genannt. Ein neueres Datum habe ich noch nicht gefunden. Ja, mal die groben Abmessungen. Das alte Hebewerk hat eine Länge von 82 Metern. Das neue soll dann 115 Meter sein. Die Breite beim alten war 9,50 Meter. Das große ist dann 11,45 Meter breit. Wenn ihr jetzt denkt, das muss ja eine ungeheure Energiemenge verbrauchen, irrt ihr aber. Ich sage nur, denkt an Archimedes. Der Druck für die Schiffe hat ein gleich schweres Gegengewicht, sodass schließlich nur die Reibung überwunden werden muss. ganze Runde laufe ich heute nie, hatte mir ja noch ein paar andere Cache mit rausgesucht und wollte hier 3-4 Kilometer laufen, aber ich habe jetzt abends mein Auto am Schlafplatz abgestellt und laufe jetzt bloß die anderthalb Kilometer bis zu dem Multicache, wenn ich mir einen richtig ausgerechnet habe. wobei ich da bisschen skeptisch bin, erscheint mir etwas weit weg vom, von der Station. Aber gut, meiner liegt ja auch sechs Kilometer weg vom, vom Berechnungspunkt. Ich habe jetzt übrigens einen neuen Gimbal, die Nachfolgeversion von denen, den ich hatte. Hatte er ja, den ja über Amazon gekauft und die Rückgabe veranlasst, das war kein Problem, ich krieg das Geld dann wieder überwiesen und den neuen hab ich mir schon geholt. Tja, wir haben mich definitiv verrechnet haben. Hier ungefähr 60 Meter im Wald rein. Kann ich jetzt mal gucken, ob hier einen Weg gab? ich nee, habe mich definitiv wahrscheinlich verrechnet oder verkehrt oder was auch immer, obwohl das keine schwere Rechenaufgabe war. Das Schild, was ich lesen sollte, stand im Internet. Da war ein Foto von dem Schild. Und dort habe ich die Daten hergenommen. Aber im Busch ist es mir heute zu nass, um dahinter zu rennen. Da hier auch keine richtige Spur hinläuft, bin ich wahrscheinlich schon doch falsch. Brot angefangen. Also keins vom Bäcker, sondern so ein Einkaufscenterbrot. Geht. Beim Bäcker wäre der Rand wahrscheinlich noch zu fest, aber das kriege ich ja so halbwegs hin. Dazu gibt es noch ein paar Fleischbällchen und ich Käse. Also das wäre ich erst mal, von daher kein Problem. Ja, habe ich einen schönen Platz am was ist das, der Oder-Hauvel-Kanal? Oder, oder muss ich direkt mal gucken, wie der heißt, welcher das ist. Jedenfalls, ja, oder Havelkanal kanal ist das. Da ich doch richtig. Bevor geht's zum Schiffshebewerk. Und hier stehen noch Mehrere Wohnmobile. Das ist schon ein halblegaler Wohnmobilstellplatz. Ja, ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Du findest ja die die Schilder auch online. Die am Hebewerk hängen. Ich habe zumindest hier die Anleitung, also die Beschreibung gefunden und meine ausgerechnete Stelle, die stimmt. Also gucke ich morgen früh nochmal, wenn ich dann Tag über noch ein bisschen mit dem Auto rumfahre und die Heizung warm an meine dann massenbeine Beine bläst, dann mag das ja gehen. Da gehe ich morgen noch nochmal dahinter und werde dort durch, durch die nasse Wiese dort streichen und wenn ihr ja eine oder andere Zecke noch einfangen. So ja, jetzt, jetzt gucken wir noch einen Film und dann war's das für heute. Ciao. Guten Morgen. Ich wollte euch gleich mal zeigen, wie der ich schon heute geschlafen habe. Aber es halt ein scheiß Wetter. Ich werde jetzt doch nochmal mal gucken gehen, zu dem cash da möchte Schuhe noch mal wechseln, ich hatte ein paar trockene Schuhe mit, die werde ja, ich dann doch noch mal die Nassen anziehen. Und dann gehe ich doch noch mal hinten nach der Dose gucken. Also definitiv richtig gerechnet. mir auch klar, die am 15.04. zuletzt gefunden, also vor vier Wochen, dann ist das natürlich wieder vorwachsen. Und Der weitere Plan, ich fahre jetzt entweder gleich in die Gegend hier in den Spreewald rüber, direkt im Spreewald möchte Sie ja nie irgendwo im Auto schlafen, das könnte teuer werden. Wegen Landschaft oder Naturschutzgebiet. Aber wirklich im Spreewald gibt es noch ein paar Plätze. Zumindest in der App. Und, äh, ich habe auch früher schon dort ein paar Straßen. Also du kannst dort überall reinfahren. Da gibt viele, viele Waldwege, wo gehen verbotsschild steht. Und Im Allgemeinen ist das kein Problem, damit ein Auto irgendwo sich hinzustellen und zu grüßen. Ich bin wieder an dem Multi dran. Der zum Schiff Seebewerk gehört. Das habe ich gestern, so weit bin ich gestern nie gelaufen, weil ich gestern mehr da hinten lang bin und da merkte ich, das kommt näher und weiter. Und auch die andere App hat den Weg hier nie angezeigt. Ach, ein Bienenwagen war das. Kein ah, Wunder, wenn die ganzen Bienenpolger aussterben. <lacht> Huch. 34. Ich glaube, ich bin auch nicht gefällt. 24. schutzgebiet Aber hier ist der Runde. ist Das ist Ha! Ha! Ha! <laughs> ich hab gewonnen. Jetzt geht ab in Richtung Spreewald. Ich hätte definitiv Senf mitgenommen, weil ich keinen habe. Die Preffe ich doch schme besser schmecken mit Senf. Aber die haben leider zu. Hier wachsen die Schildkröten schon auf Bäumen. Was noch schöner aussieht, ist das hier. Da macht bloß so eine Scheiße. Können ja bloß die Einheimischen sein. Was wollen hier für Leute? wird gebaut, aber alles andere wird verdreckt.